Willkommen zurück zu Lego Indiana Jones 2. Wir sind hier stehen geblieben auf dieser Overworld-Map, könnte man sagen. Äh, wie wir das hier auf aktivieren, weiß ich noch nicht. Falls jemand andere Bescheid weiß, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall wurde mir sehr viel gesagt, was ich verpasst habe. Nämlich habe anscheinend sehr, sehr viel verpasst. Unter anderem können wir nämlich diese Flaschen nehmen und dann auf das Feuer schmeißen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann soll man irgendwas freischalten oder so. Deshalb machen wir das mal. Zack. Außerdem, ihr seht ja diese Pfeile dort. Ich dachte immer, das wäre der Eingang zu dem Level, dass wir das halt nochmal machen kann, Zum Beispiel im freien Modus mit anderen Charakteren und so. Aber da ist mehr hinter. Anscheinend sind das auch noch Bonus-Level und die werden wir heute auch noch alle spielen. Also weiter mit der Story. Ich weiß mittlerweile, wie ich mit der Story weiterkomme. Ich weiß nicht genau, wie man darauf kommen soll, dass man das halt machen muss. Vielleicht habe ich es nur übersehen, aber jetzt so im Kopf... Wie mir das halt gesagt wurde, hört sich das ja halt sehr, sehr seltsam an. Oh Gott, Zombies! Bam, was wollt ihr? So, und immer wenn solche Horden von Gegnern kommen, dann kann es immer sein, dass wenn man genug von den tötet, dass man die dann freischalten kann. Und ihr seht gerade, es kommen ganz viele, deshalb töten wir mal kurz alle in der Hoffnung, dass man sie ja am Ende freischalten kann. Oh, der hat sich selbst umgebracht. Ja, okay. Jetzt kommen wir mehr. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Wo sind die denn? Da ist einer. Und ist noch einer. Oder? Ist er schon tot? Ne, er lebt noch. Musik äh, ist nur gerade ein wenig komisch drauf. Eigentlich müssten noch mehr Zombies kommen. Ich weiß nicht, wo die sind. Hm. Vielleicht kommen noch mehr, wenn wir noch mehr. Ah die nee, da ist einer. Der war stark anscheinend. Ah hier. Schaufensterpuppe, Mädchen können wir freischalten. Das war nochmal. Die können wir auch noch freischalten. Schaufenster, puppe Frau und Schaufenster, puppe Junge. Und man sieht, wir haben so viele neue jetzt dadurch. Das ist cool. Vor allem, ich habe gerade gesehen, dass man die letzten, die man freischalten konnte. Ah, hier ist noch einer. Mann. Ja, okay. Wie viele gibt es denn von denen? sind das alle? Ich glaube, es sind alle. Es fehlen nur noch sechs Charaktere in diesem Kapitel diese hier der vierte film soweit ich weiß das ist das nur obwohl ich weiß gar nicht hatte hat dieser vierte film zwei kisten auf jeden fall von der ersten kiste von dieser kiste Warte also mal. mal ah, okay ich sehe gerade ich habe glaube ich das ganze feuer weggemacht gemacht wie auch immer gehen wir mal hier rein denn das ist ein bonus level wie man sehen kann und ich schweb gerade in der luft so bloß eine mit schaufel das ist ja jetzt zugang um dieses Level zu beenden was heißt das denn jetzt Hä? Ein Charakter mit Schraube, ja, äh, Schraubenschlüssel, hier, ja. der ja doch einen. So, wie funktioniert das? Einfach eh gedrückt halten. Okay, hier nicht. Das hier kann ich doch bestimmt ausbuddeln. Ah, das brauche ich eine Schaufel für. Stimmt, stimmt, stimmt, stimmt, Okay. Wieder springt. Ein Styler, so ein Skateboard-Styler. <lacht> so, hier ist nichts. Kann ich nicht kaputt schlagen? Nein. Okay, gehen wir es mal rein. Oh, das hat ein Problem. Hm. Kann ich das Level überhaupt schaffen, ohne einen Charakter zu haben, der 24-7 Schaufel trägt? Weil ich komme halt, wie man sieht, nicht weiter. Oder kann ich so machen? Weil da kann ich in die hier oben irgendwas machen. Komm mal her, du. Oder warte. Nee. Nee, nee. Mit Sicherheitszugang. Ach so. Und den habe ich nicht. Wir haben die Liste immer aufgemacht. Ich glaube, mit gedrückt in der Taste oder? Ach, keine Ahnung. Okay, was ist das? Das zeigt wahrscheinlich an, wen ich brauche oder? Ja, okay. Dann können wir das ja anscheinend noch nicht machen. Wir merken uns aber diese Stelle. Dann kommen wir mit ähm, anderen Mal auf jeden Fall hier zurück. Das geld haben wir sogar behalten. Ganz cool. Komm mal her hier. Ich will lieber mit Indie spielen. Denn das Springen mit ihm ist nicht so schlimm. Hier ist eine Kiste. Die lassen wir mal. Da haben wir einen freigeschaltet durch den Bonusraum. Vielleicht gibt es jetzt 10 Bonusräume. Äh, mit jeweils einer Goldkiste drin. Wirkt auf jeden Fall jetzt erstmal so. Na okay. Machen wir erstmal weiter. Denn hier gibt es auch noch mal einen Bonusraum. Ich hoffe, den können wir zumindest mal schaffen. Äh, Schraubschlüssel habe ich. Sicherheitszugang. Okay, können wir auch nicht mal. Wir brauchen einen Sicherheitszugang charakter den haben wir soweit? Ich weiß nicht. Ich wüsste halt keinen, den wir haben. Blöd, blöd. Okay, einen Moment. Lass mich kurz noch mal die Kakteen sichern. weil Ich weiß nicht, ob ich hier einzeln einzelnen. Ah, siehst du? Den hatte ich zum Beispiel nicht. Vielleicht kann mich dieser King Kakteen hier nicht erinnern. Deshalb hatte ich jetzt vor, die nochmal kaputt zu schlagen. Um... So, ein wenig erkunden ist auch okay, denke ich. Okay. Ui. Das war sogar der letzte. Und da ist irgendwas herbeigeflogen. Was ist das denn? Ui. Schnell reparieren. Ist das so ein Upgrade oder was ist das? Tja, okay, hier in Area 51 gibt es zwei Gegenstände, die wir noch nicht kaufen können, weil sie zu teuer sind. Ich glaube, die kosten sogar beide gleich viel mittlerweile, oder? <lacht> Okay, ich glaube, hier können wir erstmal noch nicht rein. Ich glaube, das wird das nächste Level. Obwohl, hier ist auch noch Level 51 oder nicht. Vielleicht kommt man anders rein. Aber hier war noch eine Tankstelle. Ja, ja, hier war noch eine Tankstelle. Diesen Dingern hier, diese blumen Dinger. Die brauchen wir irgendwie. Eins davon müssen wir nochmal mitnehmen können oder so. Hm, keine Ahnung. Seltsam. Finde es auch nice, wie das Geld immer hier runterfliegt. War ich hier runter? Oh, ich kenne hier sogar runter. Okay, soll ich vielleicht nicht mal an. Oh Gott. Äh, äh, oh Gott. Okay. Neuer Hydrant. 9 von 10. Warum habe ich das denn hier nicht gefunden vorher? Ich habe das halt echt nicht gesehen hier. Hm. Seltsam. so ich bin ja wegen mit dem Auto hier durchgefahren. Deshalb habe ich das nicht bemerkt. Hm. Okay, bevor ich weitermache, will ich noch schauen, ob wir hier wirklich nichts verpasst haben. Weil hier gibt es anscheinend noch irgendwas. Nicht? Hier, man sieht es, ich komme hier nicht durch. Ich kann ja, glaube ich, bisher noch nichts machen. Hier brauche ich irgendeinen anderen Charakter, der irgendwo buddeln kann oder so. Also, ja, hier können wir erstmal noch nicht weiter, glaube ich. Deshalb machen wir ganz normal mit der Story bisher weiter. Obwohl, warte, ich glaube, ein Level? Hm, nee, doch nicht. Ich glaube, das waren die einzigen beiden bonus -Level, die ich bisher gefunden habe. So halt noch bisher. Die wir noch nicht schaffen können. Okay. Machen wir einfach weiter. Und zwar wie es weitergeht. Ah, okay. Hier wird sogar angezeigt. Okay, habe ich es anscheinend überblickt. Auf jeden Fall müssen wir hier mit Matt. Oder mit Matt. Matt. Matt Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Egal. Wenn wir schon werden wir schon rausfinden, keine Ahnung. Äh. E, genau, E. Gedrückt halten? Ah, gerückt halten, okay. Und dann schalten wir dieses hübsche Ding hier frei. Äh, okay. da sind wir. Bam. Was, was sollen wir machen? Ich bin gerade ein wenig überfragt, was wir machen sollen. Oh Gott, die verfolgen uns. Ah! Ah, ja, wir müssen ja auch noch wahren Abenteuer sammeln. Deshalb. Äh, oh, wir können springen. Einmalig oder für immer? Für immer, glaube ich. Okay. Okay, was ist das für ein Level? Ich glaube, ich habe ein wenig Zeit, mich zu erkunden. Ich hoffe zumindest, dass das okay ist. Ja, jetzt ist mein Motorrad kaputt. Nehme ich mir mal ein neues. Oh oder? da ja, komm, nehme ich mal ein neues. Warum nicht? <lacht> so. Warte, hieß aber noch ein Upgrade. Und ich kann mein Upgrade nicht mehr benutzen, mein Springen. Äh, bitte aus dem Weg hier. Ich mein Upgrade. Was ist das? Turbo Ja, ich glaube das dass das, was wir gerade am wenigsten brauchen, wäre ein Turbo. <lacht> ist gerade vielleicht nicht ganz so das was ich äh, ja cool. egal wisst ihr was ich brauche kein äh, Motorrad ich brauche alles so verholen cool, ey das einer das einer das einer den müssen wir müssen da irgendwie kaputt schlagen hier noch einer ich glaube wir sind denen unterwegs oder okay den kann ich irgendwie nicht killen kann ich den nicht irgendwie stoppen wie irgendwas nein oh. <lacht> Grand Theft Auto Okay, um. okay, versuchen wir ein wenig wir Geld zu sammeln. Ein wenig. Oh Gott. Oh Gott, wo sind wir hier überhaupt? Ist das ist eine Stadt. Ja, anscheinend. Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe das weiße Haus, Leute. Und ich bin stuck. Mal wieder. Und Ich kann das Haus. Oh, das ist auch nicht liegen. Cool. Äh. <lacht> wow. Also da sollte ich vielleicht noch nicht rein. Oh, jetzt bin ich auf drin. Okay. Ich, ich dachte halt, vielleicht geht es hier weiter, aber ich glaube meine Mission ist was ganz anderes. Ich glaube, ich soll einfach diese drei Motorräder rummachen. Tschüss! <lacht> so, aber bevor ich das, äh, das Level richtig abschließe, werde ich erstmal versuchen, so viel äh, so viele Sachen kaputt zu machen wie möglich. Denn wir wollen nämlich das Geld. Und bitte lass mich durch, bitte, bevor ich kaputt gehe. Also ich habe die Steuerung von diesen Fahr äh, Fahrzeugen etwas besser drauf, nicht gut, aber besser als vorher. Die Steuerung ist nämlich immer so, wenn ich jetzt so bin, dann muss ich nach rechts drücken, um nach vorne zu fahren. Wenn ich so bin, muss ich nach unten drücken, um nach vorne zu fahren. Ich dachte immer, das wäre halt immer so, dass ich, will, dass ich halt die vor nach vorne Taste drücke, damit ich nach vorne fahre, egal wie ich halt wie meine Kamera gerade ist. Ne? Aber das ist nicht der Fall. so hatte ich einfach am Anfang so viele Probleme. Okay. Wow. Um. Komm, nehmen wir mal ein neues hier. <lacht> Irgendwie ist das cool. Irgendwie ist das cool. Äh, verdammt. So. Ich kann auch die Rampe benutzen, aber ich lasse es lieber. Bei meinem Skill lasse ich es lieber. <lacht> Obwohl hier da will ich mal versuchen, weil das ist ein Blaustein. Für den lohnt sich das immer. meinem Blausteinchen mache ich alles. Aber jetzt müssen wir ein Match spielen. Okay. Warum auch immer. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Warte, ich kann auch äh, jetzt, okay. Keine Ahnung, was gerade passiert ist. Das drehen ist aber so schrecklich. Ja? Nach vorne, ja. Nein, nach vorne, genau, das ist vorne jetzt. Nein. Die Steuerung ändert sich halt immer jede zwei Sekunden gefühlt. Du musst halt darauf achten, ähm, in welche Richtung er schaut. Das ist halt mein großes Problem hier mit diesem.. Fahrzeug, wo Wo? Warum mach ich solche Geräusche? Ich weiß es nicht. Mehr. Ach komm, bei Lego spielen kann man so wenig Spaß haben. Das ist doch okay. Oh Gott! Hey was, ich hab zwei auf einmal bekommen? Das war nicht mehr gewollt, Leid. ja Nicht schlimm, sondern ich gehe mal ohne so ein Bike weiter. Ich habe nämlich schon die Hälfte von meinem wahren Abenteuer. So machen wir erstmal ein wenig was kaputt hier, damit wir genug Geld bekommen. Gucken uns ein wenig um. Hier wird zumindest angezeigt, wo das immer ist. Was ist doch gut. Jetzt gerade aber etwas irrelevant für mich, denn ja, wie gesagt, wir wollen ein paar Credits, Stats, keine Ahnung, sammeln. Auf jeden Fall. Moneten in unsere Tasche füllen, das wollen wir, das ist gut, das ist immer das gute Stoff, okay, dahinter ist noch ein Blaustein, hier würde ich mir gleich noch gerne holen, da muss ich mich noch dran erinnern, wahrscheinlich ist die so eigentlich richtig einfach und richtig kurz cool und ich mache daraus einfach eine ganze Folge, ja ja, so ist es halt, wenn man 100% spielt und ich meine, wenn ich jetzt schon die 100% anfangen kann, dann mache ich sie auf jeden Fall schon mal, weil leider ist es ja ein Lego-Spiel, so dass man nicht alles auf Anhieb 100 Prozent machen kann. Weil man braucht ja immer die richtigen Charaktere und muss nochmal in die Level mit freiem Spiel zurückkehren, damit du alles bekommst. Also freies Spiel ist halt das normale Level, aber du kannst halt alle Charaktere benutzen, alle Fahrzeuge benutzen, die du hast. Versorgt. Oh Gott, ist das ist verlangsamt irgendwie. Warum war das denn vorhin so schnell? Weil ich alles umgerammt habe. Aber habe ich überhaupt die Sachen eingesammelt? Kann ich das benutzen? Yes! Ich kann springen! Krass! Ah, das spawnt hier immer. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Naja, ja, ich weiß, dass das letzte ist, aber... Ich werde ihn jetzt einfach ganz gediegen ignorieren. Oh Gott, bitte lass mich in Ruhe. Hier kann ich rein. Nice! Und wie viel? Ui, ein ganzer Balkon. Das ist doch mal was. Und bitte schieß mich jetzt nicht ab, weil wenn ich sterbe, dann verliere ich mein wenig Geld. Und ich will mein Geld nicht ver... Ey, ich mir einfach überfahren. Leute, ich mich einfach überfahren. Was ist das für einer? Und der hat einen Führerschein. Genau. Äh. Okay. Da komme ich noch nicht rein. Ich glaube, das ist für später. Oder vielleicht gleich mit einer Cutscene oder so verbunden. Okay, ich habe gleich genug Geld, Leute, keine Sorge, dann spiele ich das Level ganz normal. Ist wahrscheinlich eh ganz kurzes Level, ich glaube, das ist nur so ein Übergang zum richtigen Level. Weil ich meine, ich soll hier nur drei Bikes kaputt machen, vielleicht kommt gleich noch eine weitere Mission, mach noch mal drei Bikes kaputt, mach dann noch mal die Autos kaputt, keine Ahnung. Aber ja, damit ich es schon mal habe, mache ich jetzt schon mal die paar Sachen kaputt, auch wenn es mir nicht langweilig wirken sollte, mache ich das jetzt einfach mal. Dün, dün, dün, dün. Dün, dün, dün, dün. So ich finde das ein wenig langweilig dass man keine minimap oder irgendwie eine map aufmachen kann keine ahnung jetzt gerade wünsche ich mir ich könnte einfach irgendwie eine taste drücken und dann hätte ich einfach meine minimap oder halt allgemein so eine kleine map die auftaucht damit ich sie sehe äh, ja keine ahnung ich würde da jetzt noch gerne wissen, wo ich noch nicht. Äh, wo ich noch keine Gegenstände kaputt gemacht habe. Auf jeden Fall. Ups, das wollte ich nicht, sorry. So. Zuck, zack. Kommt nur noch zwei Balken, die machen wir jetzt noch schnell. Oder schauen wir es in der Folge? Ja, doch, das sollte in der Folge, glaube ich, noch passen. Von der Zeit her. Mhm. So. Man soll das ja wahrscheinlich oh, äh, nicht ohne ein, ähm, ja, ein Online fahrzeug machen, aber ich mache es trotzdem jetzt ohne. Lol. So, ich ignoriere ich mal ganz gediegen. Oh Gott, Hilfe, lass mich bitte in Ruhe, danke schön. So, wir haben gleich genug. Ey, können wir hoch. Ey. Oh Gott. Die Steuerung, so seltsam. Blaustein, okay. Das war etwas mehr als, Blei äh, als zwei. Ähm, Ganze Balken, aber oh Gott, okay, kann ich nicht kaputt machen. Egal, weiter, und <lacht> ah, trotzdem weiter. Bam, ganz ganz viel Geld. Das ist doch cool, das wollen wir. Das... er kann uns rein gar nichts. So, der vorletzte Balken, der fühlt sich schon ganz langsam auf. Können wir nicht noch ein paar Lieder ne? Die Lieder sind am meisten Wert soweit ich weiß. Zumindest wüsste ich jetzt keine, die mehr wert sind als Linien. Ne? Ich glaube, zwei wert wertvollsten sind dann die blauen. Danach, keine Ahnung. Komm, ich bin wenig langsam drauf. So, deshalb fahren wir mal ein wenig. Vielleicht ist das wieder schneller. Ja, okay. Nicht mit einem Bike, was sofort kaputt geht. Dann, dann, äh, ja. Das ist auch mal erledigt. So, zack, gibt mir das ganze hier. Das ist doch gut. Äh oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Wie viele blaue da einfach sind. Jo, und da liegt auch so viel rum noch, der macht so viel kaputt. Da sind noch Lila ne? Okay, ich glaube, wir haben hier den Rest gefunden. Oh mein Gott, das ist sehr viel und er macht sogar vor allem alles kaputt, das ist aber sehr lieb von ihm. Danke Mann. Ey, das ist echt sozial von dir, ey hier noch Yes! Wahrer Abenteuer So, hier oben nochmal mal. Okay, das ist explodiert, cool Also bevor ich aber weiter mache, ich will erstmal diesen Liedern, Ich will zumindest versuchen, yes! Okay, komm, let's go Nehmen wir uns ein Bike oder wir wechseln einfach zum Matt Er lernt einfach eins Jong. So, wo ist es? Hier links, hier links muss es sein, hier links, hier links, hier links unten hier ist noch so viel geld gewesen ich glaube ich habe ein wenig zeit verschwendet. kann das sein ja egal haben wir wenig spaß Tschu. ja wo ist denn jetzt? netz der ist oben oh gott ich habe ihn nicht bemerkt brauche ich dafür ein turbo um den zu bashen oder so dann wo fährt er denn lang ich komme ihm hinterher Oh Jetzt jetzt müssen wir die die ganzen Fahrzeuge kaputt machen. Alles klar. Was? Was? Was ist da passiert? Zum Henker. Äh, egal, wie spielen einfach mit indy Der hat auch noch sein Bike. Kann ich jetzt die Rampe hoch vielleicht? Ich versuche mal die Rampe hochzufahren. Das wäre doch voll cool. Oh, natürlich nicht. Aber das wäre cool gewesen, wenn ich die Rampe hoch.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 ja, ich der da oben ein Pfeil. Ah, lass ich dir erstmal kommen. Nehme ich erstmal den hier unter die Lupe. Komm mal her, du. Aua. Verdammt, die können mich abschießen. Ich komme aber trotzdem. Bam. Okay, das war gar nicht gut. Ah. <lacht> ich hab doch Folge, mein Leben gerade bekommen, oder? Lol. Ah, die Folge ist zu Ende. Komm, ich will noch die Mission schaffen. In der Folge. Ich will jetzt keinen Split machen. Komm. Wie viel Leben hat denn das? Und da brauche ich dafür ein Turbo unbedingt. Ah, nee, jetzt habe ich es schon gemacht. Aber es lebt immer noch. Okay. Ich weiß ja echt nicht, woran es liegt. Na los, verreck doch endlich. Warum bin ich denn jetzt verst... Was? Wieso denn? Hey, komm, geh mal weg. Brauchst du mehr als du. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, warum hab ich das denn jetzt verloren? Eher nicht? Ich habe ihn zehnmal gerammt gefühlt und... Der hatte mir gar keinen Bock. Der mir so, eine. Äh, lass mich nicht getroffen. Und ich so, also ja, okay, klar. Bam, schon wieder. Ich habe ihn schon wieder getroffen. Der hat trotzdem keine Lust. Das zu akzeptieren. Ey. Ey, du ist jetzt nicht mehr. Bam! Und ich ich gehe da kaputt, aber er nicht. Macht's, jetzt habe ich ihn. Jetzt. und mein Turbo geht weg. Nein, aber hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Den können wir uns dann nehmen. Hey, Matt, kannst du bitte. Matt? Matt? Danke. Okay. Okay. Oh Gott, die Folge eigentlich nicht so lang machen. Ah. Okay, jetzt habe ich ihn bekommen. Der Letzte ist wo? Ah, der ist direkt hier. Ey, komm her mal. Mein, mein, mein, mein, mein Bro, mein, mein Body. Zack. Okay. Ich würde sagen... Äh, wollen wir die noch in dieser Folge machen? Hm. Das sind so viele. Verdammt, vor allem ist das so verdammt nervig. Vielleicht cutte ich das ab diesem Punkt.